kennt es nicht? Jeder weiß, wie es ist, Teil eines Teams zu sein – ob im Sportverein, im Studium oder im Berufsleben. In diesem Video wollen wir uns genauer anschauen, was passiert, wenn sich ein Team neu bildet. Dafür hangeln wir uns gemeinsam an Tuckmans Phasenmodell entlang und begleiten beispielhaft das Quidditch-Team der Göttinger Gänse bei seiner Entwicklung. Die erste Phase ist die Forming-Phase. Hier treffen die Teammitglieder das erste Mal aufeinander und lernen sich kennen. Es ist noch unsicher, wer zum Team dazugehört und was die genaue Aufgabe des Teams ist. Denn neue Leute stoßen dazu und andere verlassen das Team auch wieder. Anschluss an das Forming erfolgt das Storming. Das Storming ist geprägt von Konflikten, denn die Mitglieder haben unterschiedliche Vorstellungen über Rollen und Aufgaben im Team. Diese kommen jetzt zur Sprache. Einige Vorstellungen erscheinen unvereinbar mit der Realität. Dadurch entstehen Spannungen zwischen den Teammitgliedern. Was nun? Die Stimmung ist gedrückt. Die dritte Phase ist die Norming-Phase. Die Teammitglieder tauschen sich jetzt konstruktiv über die Konflikte aus. Die unterschiedlichen Vorstellungen werden verglichen und miteinander in Einklang gebracht. Die Mitglieder vertrauen einander. Und das Team bildet nun eine feste Einheit. Wir haben jetzt ein Team mit Teamidentität. Göttinge! Gänse! Wir sind ein Team! Göttinger Gänse! Wir sind ein Team! Göttinger Gänse! Nach der Norming-Phase folgt die Performing-Phase. Hier kann das Team jetzt als Einheit agieren und gemeinsam Leistung erbringen. Dabei sind die Teammitglieder hoch motiviert, und mit Freude bei der Sache. Auf diese Art und Weise ist das Team produktiv und kann seine Ziele erreichen. Hier sehen wir Tuckmans Phasenmodell noch einmal im Überblick. Im Forming lernen sich die Teammitglieder kennen, im Storming stehen Konflikte im Vordergrund, im Norming entwickelt sich dann die Teamidentität und im Performing kann das Team leistungsstark zusammenarbeiten. Das Phasenmodell wurde später um eine fünfte Phase ergänzt. Beim Adjoining lösen sich die Teammitglieder voneinander und auch von der gemeinsamen Aufgabe. Den klassischen Ablauf haben wir jetzt gesehen, aber so einfach läuft es in der Realität ja meistens nicht ab. Deshalb schauen wir jetzt noch einmal, was andere zu diesem Modell gesagt haben. Was passiert denn, wenn die Storming-Phase niemals endet? Und was muss ein Team tun, um noch besser zu werden? Rickards und MoGa schlagen dafür ein Modell mit zwei Barrieren vor, die es zu überwinden gilt. Außerdem betont Gersick die Rolle äußerer Einflüsse. Faktoren wie Krankheit, finanzielle Ressourcen oder Wetterbedingungen müssen bedacht werden. Damit unser Team nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis die maximale Leistung erbringen kann, ist es wichtig, die Prozesse genauer unter die Lupe zu nehmen. Dafür gibt es zum Beispiel das Diagnoseinstrument Teampuls. Im Teampuls werden sieben verschiedene Faktoren für eine erfolgreiche Teamarbeit abgefragt: Ziel- und Leistungsorientierung, Engagement und Verantwortung, Kommunikation im Team, Teamführung, Teamorganisation, arbeitsbezogene Lernaktivitäten und organisatorische Einbettung. Teamleiter und Teammitglieder schätzen hiernach die aktuelle Situation ein. Die beiden Urteile werden anschließend miteinander verglichen. Unstimmigkeiten können dabei einen ersten Hinweis auf Handlungsbedarf geben. An diesem Punkt ist es wichtig, genauer hinzusehen und die Probleme bei der Wurzel zu packen, indem man eine passende Intervention anwendet. Aktuell beliebt sind Outdoor-Aktivitäten wie zum Beispiel ein gemeinsamer Besuch im Hochseilgarten oder gemeinschaftliches Kanufahren. Ist die Intervention erfolgreich, kann das Team weiter wachsen.